über mich, Georg Liebering. Hallo, mein Name ist Georg Liebering und ich begrüße Sie auf meinem einzigen YouTube-Kanal. Wie Sie hören können, spreche ich mit meiner eigenen Stimme und keine Computerstimme, denn das wäre dann nicht ich, sondern nur jemand, der vorgibt, ich zu sein. Heute ein kurzes Video über mich. Ja, warum auch nicht? Fast alle Webseiten haben eine über uns oder über mich Seite und so etwas macht auch Sinn. Wie Sie meinem Internet oft mit entnehmen können, bin ich kein kommerzieller Verlag, der jedes halbe Jahr ein neues Roulette-System auf den Markt wirft. In diesem Zusammenhang stellt sich nämlich die Frage, warum ein Systemverlag denn bitteschön alle paar Monate oder Jahre immer wieder etwas Neues erfinden muss, wenn man doch angeblich schon bereits vorher das unfehlbare System mit unfassbar positiven Gewinnstatistiken besaß und intensiv bewahrt. Das macht keinen Sinn, nicht wahr? Eine gute Sache reicht doch, wenn sie perfekt funktioniert. Meine Roulette-Strategie der Trend hingegen war immer die einzige und wurde im Laufe der vielen Jahre auch durch die Erfahrung der Nutzer immer weiter verfeinert und optimiert, wovon heute alle profitieren. Von unseriösen Praktiken habe ich mich stets deutlich distanziert und mittels des kostenlosen Roulette-E-Books, welches Sie auf meiner Webseite downloaden können, dürfen Sie sich selbst ein Urteil darüber bilden, wie es mit meiner fachlichen Qualifikation steht ich nur ein weiterer charlatan bin, der Ihnen das Blaue vom Himmel verspricht, oder ein echter Praktiker, der weiß, wovon er spricht. Den Link dazu finden Sie unten in der Beschreibung oder auf meiner Webseite der Trend.com. Zudem gibt es mich auch wirklich. Ich bin keines dieser Fantasieprodukte im Internet. Keiner dieser Personen, die angeblich wegen ihres gewinnsicheren Roulette-Systems überall gesperrt sind und angeblich mindestens einen Doktortitel, manchmal sogar eine Handvoll davon, ihr eigen nennen. Kein Ingenieur, der erstmals seine geheimen Casino-Patente enthüllt, um der Kugel Paroli zu bieten. Auch kein Mathematikprofessor, kein NASA-Wissenschaftler, kein biorhythmus kein Schamane und erst recht kein ehemaliger spielbank der jetzt auf einmal seine Geheimnisse mit der Welt teilen möchte. Im Internet jagt eine Absurdität die nächste. Jedes halbe Jahr wird eine neue Märchengeschichte geboren. So als wäre nichts gewesen. Mit immer neuen Namen. Neue Namen für neue Systeme und natürlich auch neue Namen für in Wirklichkeit nicht existierende angeblich gesperrte Roulette-Millionäre, Doktoren, Professoren, Wissenschaftler, egal was auch immer, Analytiker, Schamanen oder geheimnisvolle Gruppe Es ist einfach eine Unverschämtheit, die Systemspieler verhohnebibelt werden, die einfach nur nach der bestmöglichen Möglichkeit für ihre Belange suchen, um beim Roulette dauerhaft etwas Geld zu gewinnen. Ohne faule Tricks scheint es offensichtlich auch online im Internet nicht zu gehen. Ansonsten lassen sich die unzähligen, haltlosen und völlig überzogenen Versprechungen nicht erklären. Damit will ich nichts zu schaffen haben. Stets ging es mir darum, einem kleinen Kreis von ernsthaft interessierten Spielern eine reale und seriöse Möglichkeit für kleine, aber dauerhafte Gewinne aufzuzeigen. Ein Kreis, zu dem auch kluge Anfänger gehören, damit sie nicht für die gleichen Fehler büßen, wie so viele alte Hasen, und gleich von Anfang an mit besseren Gewinnchancen ins Casino gehen. Gerade erfahrene Spieler nutzen meine Methode seit vielen Jahren und ich stehe immer noch mit ihnen gerne in Kontakt. Ja, mich dürfen sie gerne anrufen, wenn sie Fragen haben oder wenn sie wissen wollen, mit wem sie es zu tun haben. Im Gegensatz zu anderen gibt es mich tatsächlich und ich bin für sie erreichbar, auch per Telefon. Die Telefonnummer ist 0162 3789576. Sie sind jederzeit herzlich willkommen für ein Gespräch, wenn Sie es wünschen. Andere Kontaktmöglichkeiten finden Sie ebenfalls auf meiner Website. Meine Taktik kommt ohne den wertlosen Trick des Verdoppelns oder anderen Unfug aus. Ich bin ein Praktiker. Meine Strategie kommt aus der Praxis, ist für die Praxis gedacht und funktioniert auch bestens in der Praxis. Das ist genau, was ich immer wollte und wahrscheinlich auch das, was Sie sich vorstellen, sollten Sie inzwischen hoffentlich davon überzeugt sein, dass auch kleine Gewinne beim Roulette erstrebenswert sind und einen tollen Erfolg darstellen. Trotz meines Alters und leider auch gesundheitlichen Einschränkungen, spiele ich meine Methode immer noch vier bis fünf Tage in der Woche selbst. Ich spreche nicht nur darüber, ich spiele sie auch selbst. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Mittels der besten Umsetzung der persönlichen Permanenz und einem bis ins kleinste Detail optimierten Gewinnsystem, welches auf den absoluten Schutz des Spielkapitals aufbaut, wird der Trend Sie nicht enttäuschen. Ich verspreche keine Millionen, sondern nur das, was wirklich möglich ist. Kleine, aber dauerhafte Gewinne. Alle Regeln sind eindeutig und fest, so wie ich sie selbst für mich befolge. Sie brauchen niemals intuitiv spielen, denn aus Erfahrung wissen viele, wohin Intuitivspiel führt